Vielleicht haben Sie schon von FragFin gehört. FragFin.de ist eine extra für Kinder konzipierte Suchmaschine, mit der man nach Webseiten und Bildern suchen kann. Die Zielgruppe sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Bei der Suche mit Suchmaschinen für Erwachsene sind Kinder oftmals überfordert, weil sie keine passenden Suchergebnisse finden oder diese auch für sie unverständlich sind. Außerdem können sie dort auch auf für sie ungeeignete Inhalte und Bilder stoßen, die sie vielleicht ängstigen oder verstören können. Über fragfin.de finden Kinder nur unbedenkliche Webseiten, also explizite Kinderseiten, aber auch unbedenkliche Erwachsenenseiten, also zum Beispiel Zoo- oder Vereinsseiten oder Internetseiten von berühmten Persönlichkeiten. Dies bietet den Kindern einen sehr großen Surfraum für die Recherche sämtlicher Themen. Explizite Kinderseiten werden in den Suchergebnissen ganz oben platziert und sind auch als solche gekennzeichnet. Werbung oder gesponserte Suchergebnisse gibt es nicht. Alle Webseiten, die im FragFin-Surfraum zu finden sind, werden regelmäßig von Medienpädagogen überprüft. Sollten Kinder dennoch mal eine Internetseite unter den Suchergebnissen finden, die sie ängstigen oder die vielleicht nicht mehr funktioniert, dann kann man das dem Team von FragFin mitteilen und zwar über den Button Seite melden. Diese Alarme werden täglich überprüft. Auch ist es möglich, dem FragFin-Team über den Button Seite vorschlagen, andere tolle Webseiten mitzuteilen, die in der Suche vielleicht noch nicht vorhanden sind. Das Besondere an fragfin.de ist nicht nur der einfache und schnelle Zugang zu einem kindgerechten Surfraum, auch die Startseite bietet in den Themenboxen viele tolle Surftipps zu verschiedenen Themen, Spielen oder Videos. Insbesondere für Internet-Einsteiger sind da viele passende Angebote zu finden. Ein Tipp noch für Eltern, fragfin gibt es auch als kostenlose Kinderschutz-App für Android-Geräte.